So, wir, wir formen jetzt eine Gang und dann fallen wir Passanten an und reißen ihnen das Fleisch vom Gesicht und ernähren uns davon, denn wir sind räudige Straßenkatzen, die im Stadtpark ausgesetzt wurden. Menschenfleisch! Menschenfleisch! Menschenfleisch! Ist lecker! Miau, miau, miau! Lecker, lecker Menschenfleisch! Miau, miau, miau! Ich komme mit aufs Klo! Miau, miau! Miau, miau, miau! miau. Miau, miau, miau, ich geh dir nicht auf den Sack. Ich will Aufmerksamkeit und Leckerli. Miau, miau, miau. Und mein Poloch riecht immer noch nach Kacke. Miau, miau, miau. Aber gleich mache ich es sauber und leck dir durchs Gesicht. Miau, miau, miau. <lacht> miau, miau, miau, ich geh dir nicht auf den Sack. Ich will Aufmerksamkeit und Leckerli. Le miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Lecker, lecker Menschenfleisch. Von den Dingern gibt es eh genug, bleib bei mir so, verliere ich nicht den Verstand. Wir waren sehr verliebt und klein und scheiße. Miau, miau, miau, ich komme mit aufs Klo. Miau, miau, miau, lecker, lecker Menschenfleisch. Miau, miau, miau, ich komme mit aufs Klo. Miau, miau, miau, mein Polo riecht nach Kacke. Ich kann das nicht ernst nehmen, Mann. Was denken denn meine Nachbarn, wenn ich das singe?